Europa, wiege der Kultur, Hort des Friedens, Verteidiger der Menschenrechte, Schmetterlinge flattern durch ein grenzenloses Europa, Kinder tanzen Ringelreihen. Ich könnte kosten! Und was ist mit den windigen Bankern? Bezahlt doch selber für eure dummen Fehler, ihr lappen Und schreit nicht nach dem Staat, wenn ihr mal wieder Aua habt! Ihr seid keine Kapitalisten! Ihr seid Waslappen Und erzählt uns nicht, was wir uns alles nicht leisten können. Genügend Kita-Plätze, anständige Löhne für Krankenschwestern, ordentliche Mindestrenten. Können wir uns nicht leisten? Das ist Schwachsinn! Was wir uns nicht leisten können, ist jedes Jahr 160 Milliarden in Steueroasen abwandern zu lassen. Also redet bitte nicht mehr vom Sparen und wie wir Waffen exportieren. Hemmungslos in Länder, wo die Menschen verhungern. Jedem Diktator seinen Panzer, jedem Schlechter seine Haubitze. Exporte, Profite, null Gewissen! Und dieses Freihandelsabkommen, TTIP, die wollen uns Gentomaten und Chlorgockel vorsetzen. Die könnte kosten! Und die Konzerne, die sollen unsere Staaten verklagen können. Wenn sie Gesetze machen, die ihre Profite verringern, Ja seid die Ehre! Und den Lampedusa. Natürlich weil, hat er, er recht. Und schon deshalb die Linke wählen, damit sich endlich auch die anderen ärgern.